In diesem kurzen Video möchte ich euch zeigen, wie ihr euer fertiges Projekt bei Scratch veröffentlichen könnt und wie ihr es unserem Scratch Studio hinzufügt. Ich zeige euch das Ganze jetzt am Beispiel meines fertigen Katzenklavierprojekts. Falls ihr das noch nicht getan habt, solltet ihr eurem Projekt jetzt noch einen Namen geben. Das habe ich hier oben schon getan und mein Projekt Fritz Katzenklavier genannt. Ich klicke dann auf den orangenen Button Veröffentlichen. Herzlichen Glückwunsch, euer Projekt ist nun veröffentlicht. Ihr kommt jetzt auf eine zweite Seite, wo ihr nochmal ein paar Einstellungen zu eurem Projekt vornehmen könnt. Hier könnt ihr nochmal den Namen eures Projekts verändern oder eine Anleitung für euer Projekt schreiben. Ich habe in meiner Anleitung zum Beispiel erklärt, mit welchen Tasten mein Klavier überhaupt gespielt werden kann. Das macht Sinn, damit andere Personen, die euer Projekt finden, es auch benutzen können. Ihr könnt hier unten weiterhin Anmerkungen oder Danksagungen ergänzen zum Beispiel, wenn euch ein Freund oder eine Freundin bei eurem Projekt geholfen hat. Wenn ihr hier runter runterscrollt, gibt es noch die Möglichkeit, Kommentare ein- oder auszuschalten. So entscheidet ihr, ob andere Leute euer Projekt kommentieren dürfen oder nicht. Um euer Projekt nun in unserem Scratch-Studio zu veröffentlichen, geht ihr am besten nochmal auf die Anleitung zu unseren Scratch-Challenges. Dort findet ihr rechts im Inhaltsverzeichnis eine Rubrik Veröffentliche deine Ergebnisse in unserem Studio. Hier findet ihr den Link zu unserem Scratch Studio. Klicke jetzt auf den Link zu unserem Scratch Studio. Es öffnet sich ein neuer Tab, auf dem du unser Studio siehst. Hier findest du alle Projekte, die bereits in unserem Studio veröffentlicht wurden. Klicke auf den grauen Button Projekt hinzuzufügen, um dein eigenes Projekt hinzuzufügen. Es öffnet sich nun eine Leiste, auf der du deine verschiedenen Projekte siehst. Achtung, hier siehst du nur Projekte, die von dir selbst veröffentlicht worden sind. Es ist also wichtig, dass du dein Projekt vorher veröffentlicht hast. Um das Projekt nun hinzuzufügen, klickst du einfach auf den grauen Button mit dem Plus. Dass alles geklappt hat, siehst du, wenn dein Projekt nun hier in der Mitte erscheint. Wenn du möchtest, kannst du unserem Studio auch folgen. Dafür klickst du einfach auf den blauen Folgen-Button. Wenn du einem Studio folgst, findest du das Studio auch auf deinem Profil. Dafür gibt es die Rubrik Studios, die mich interessieren. So findest du unser Studio beim nächsten Mal leichter.